Eigentlich könnte unser Leben ein Fest sein. Ein Text von Gerhard Schöne Die Nacht schmückt sich mit Sternenhimmel und Milchstraßen. Liebesbriefe blühen an allen Bäumen, glitzern im Wasser und behauchen die Fenster mit Eisblumen. Nach Liebe schreien alle Geschöpfe, Schwalben und Präriewölfe, Fledermäuse und Unken. Die Lüfte sind von Tanz erfüllt, die Meere von Gesang. Eigentlich könnte auch unser Leben ein Fest sein. Unsere Sehnsucht nach Umarmungen und Küssen, nach Weinen und Lachen sollten wir nicht länger verstecken. Eigentlich sollten wir keine Angst mehr haben, missverstanden zu werden, mit unserer Neigung einander Gutes tun zu wollen, etwas Zärtliches zu sagen. Eigentlich könnte so unser Leben ein Fest sein. Unsere Post an die Behörden könnten wir auf rosa Briefpapier schreiben, mit Gedichten garnieren und eine bunte Feder beilegen. Die würde sich die Sekretärin Keck ins Haar stecken. Eigentlich gefallen uns unsere Rollen als Konkurrenten gar nicht und wir leiden unter unseren Hierarchien. Eigentlich möchten wir wie Freunde, wie Geschwister miteinander umgehen. Das Du legt uns auf der Zunge, aber noch löst sich die Zunge nicht. Die Arme sollen sich entgegenstrecken, noch hängen sie wie unter Gewichten. Verwunschen und versteinert folgen wir Mächten, die uns hindern, dass unser Leben ein Fest sei. Unsere Herzen, schon im Brautkleid, warten auf das Zeichen, auf die Erlösung. Was hindert uns daran? Und euch, die ihr zuhört, lade ich zu einem Experiment ein. Eine Woche ohne das Wörtchen eigentlich? Eine Woche auf Zweifel verzichten, eine Woche mit Mut. Wie wird es sein, auf das Wort und auf den Gedanken zu verzichten und stattdessen zu tun, was ich eigentlich schon immer tun wollte?